Der ökumenische Kreuzweg für die Jugend hat in diesem Jahr eine Zusatzstation anlässlich der Woche für das Leben. In diesem Jahr achtet die Woche für das Leben insbesondere auf die Frage der mentalen Gesundheit. Dementsprechend heißt die Zusatzstation des Jugendkreuzwegs in diesem Jahr Wegbegleiter. Ich lese sie euch vor. Da sind sie wieder, die Sorgen. Oft fühle ich mich hilflos und allein. Der Krieg in Europa, die Unsicherheit in Zeiten des Klimawandels und Angst vor der privaten und beruflichen Zukunft. Nichts scheint mir sicher. Mit meiner Familie oder in meinem Freundeskreis will ich nicht über meine Zukunftssorgen sprechen. Dabei täte es doch gut, wenn mir jemand einfach nur zuhören würde. Einer der immer aus Jünger sagte zum anderen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, auf dem Weg? Nach Jesu Tod, nach ihrem Verlust, begaben sich zwei der Jünger auf den Weg. Sie wollten nur weg. Ihre Hoffnungen und Ziele sind mit Jesus gestorben. Perspektiven, Fehlanzeige. Während sie gehen, reden sie über das Erlebte, versuchen sich vermutlich gegenseitig zu trösten. Ein Fremder kommt dazu, begleitet sie ohne sichtbaren Grund auf ihrem Weg, hört zu und spendet Trost. Gott selbst ist den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Gott ist auch unser ständiger Weggefährte. Gott lehrt uns auch, selbst anderen zuzuhören, wenn sie sich alleine fühlen. Und Gott lehrt uns, Trost zu spenden, wenn Trost gebraucht wird. Mit wem sprichst du, wenn du Sorgen hast? Wer hilft dir, Perspektiven für die Zukunft zu finden? Hörst du zu, wenn dein offenes Ohr gebraucht wird? Ein Gebet Du, mein Gott, bist mit mir auf dem Weg. Ich gehe nicht allein. Du bist da, wenn ich Zukunftspläne schmiede. Du bist da, wenn ich Sorgen habe. Immer begleitest du mich. An diesem Tag und an jedem anderen. Amen.